Ich habe zum Beispiel äh, Rolladen gemacht innerhalb von einer Viertelstunde im gerade mit einer Vorbereitungszeit von 20 Minuten. Das ist doch eine Ansage.